Ich habe bis jetzt einmal gegen Pinhead gespielt. Ich habe Pinhead selbst oft gespielt, aber nie gegen ihn, außer einmal. Und das war ein Rang einer. Der hat sehr, sehr gut gespielt. Ja, ich hab mich in Mind gamen lassen. Alles gut, es gibt Chase Punkte. Machen wir den Gen fertig trotzdem. Ich weiß, die Ketten kommen gleich. Ich mach nachher die Kiste. Nein. You summoned me. I came dem dude. Ja, äh, von dem kommen sie. Da kann sie beschwören. Oh, boy, Pinhead. <lacht> der Priester. Je nachdem, welchem Hellraiser man jetzt glauben möchte. Uh, aber da hat, hat seine Stimme zurück. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was eine Sau. Ich wollte gerade zum. Ich habe gerade meine Würfel gecheckt. Ja. Ich muss den halt provoken, damit ich verfolgt werde, eigentlich. Ist eigentlich schon gut. Ah ja, da kommt der. Mein Lieber. Okay, der Würfel ist wieder da. Okay. Niemand hat... Okay, der Würfel ist weg. Gut. Ja, Tiberg mich nicht, du... Held... Okay, ich muss ja nicht hinkommen deswegen hm. hätte ja klappen können der geiert voll auf die box irgendwie das ist ja interessant Komm oh on hilf mir Floda, Floda Killer habe ich schon mal gesehen, mehr als einmal. Glaube ich. Okay, er ignoriert uns sogar. Sehr gut. Sag mir, du bist hochgeheilt. Heller. Shit. Ich muss raus. Bin dead on hook. Okay, über die Hälfte geschafft. Was ist das wieder für ein Matchmaking? Egal.